Möchte ich auch programmieren? Hm, ja blöd, dass ich keinen Computer dabei habe. Ah, ich habe ja mein Handy. Als allererstes lade ich mir die Microbit-App im Google Play Store herunter und öffne sie. Hey! Jetzt drücke ich auf Connect und wähle den Knopf für New Microbit. Danach muss ich den A- und den B-Knopf auf der Vorderseite und den Reset-Knopf auf der Rückseite des MicroBits für 3 Sekunden gedrückt halten. Oh, der MicroBit zeigt mir an, dass der Verbindungsmodus aktiv ist. Jetzt drücke ich den Next-Knopf und kopiere das Muster, das mir der MicroBit zeigt, in die App. Dann drücke ich den Pair-Knopf und mein Handy sucht die Verbindung zu MicroBit. Ja, ich erhalte die Nachricht auf meinem Handy und dem Microbit, dass die Verbindung erfolgreich war. Zum Schluss drücke ich den Reset-Knopf am Microbit und das Programmieren kann losgehen.